Also, meine Lieben, passt schön auf euch auf, hier kommt zum Abschluss wieder ein kleiner, ein kleiner Witz. Mitten auf einer Kreuzung stoßen an Silvester zwei Autos zusammen. Die Polizei kommt und zieht sofort den Notizblock. Seht eine Fahrer entrüstet, aber Herr Wachtmeister, wird doch an Silvester noch einmal anstoßen dürfen. Also, meine Lieben, macht's gut, bis nächsten Montag. Tschö.